Guten Tag, geehrte Zuschauer. Es gibt gleich ein zweites Video hinterher, und zwar zum Thema wassermann -Zeitalter. In der ESO-Szene werden ja gefühlt alle fünf Jahre neue Soe durchs Dorf getrieben. Vor 20 Jahren war es Reiki. Reiki, der direkte Kanal zu Jesus Christus. Reiki sollte die Welt retten. Danach, als Reiki als ESO-Produkt sich ausge wie nennt man das, ausgelaufen ist. Danach kamen die Indigo-Kinder. Die Indigo-Kinder sollten die Welt retten. Wirklich, jetzt aber richtig. Wo sind jetzt diese ganzen ADHS-Gestörten? Nun, die Hälfte von denen empfängt Hartz IV und die andere Hälfte befindet sich in psychiatrischer Behandlung. Entweder stationär oder ambulant. Danach kam Theta-Healing, was gibt es da noch, Quantenheilung. Jetzt, genau, und jetzt, ne, da gab es noch irgendwas, habe ich vergessen. Ist auch nicht. Ach, der Polsprung, genau. Der Polsprung, der uns äh, eigentlich hätte dieses Jahr bereits in die fünfte Dimension befördern sollen. Ich habe da auf YouTube so einen Typen gesehen, der schon lange vorhergesagt hat, dass wir bald einen Polsprung haben und die Frequenzen erhöhen sich und die Menschheit wird in die fünfte Dimension aufsteigen. Jetzt hat er ein, ein, ein paar Videos aufgezeichnet, wo er sich rechtfertigen musste. So nach dem Motto, ihr seid selber doof. Die Leute haben ja gefragt, wo ist denn jetzt der Polsprung? Ja, und er hat einige Videos aufgenommen und gesagt, ja, der Polsprung, der ist ja eigentlich schon da, das ist ja kein Polsprung, das ist ja ein pol Und den pol den merken wir gar nicht. Also, Das ist praktisch so eine weitere Sau, die ständig durchs, durchs eso doof getrieben wird. Und noch eine sau die jetzt aktuell breit getreten wird das ist ähm, oder thema das was sie das jetzt breit sau durchs Dorf getrieben wird und das thema das breit getreten wird so muss es eigentlich richtig heißen das ist das sogenannte wassermann zeitalter das wassermann zeitalter wird absolut alles verändern wir werden in die fünfte dimension aufsteigen die galaktische föderation des lichts wird uns retten und die der ganze Pantheon der jüdischen oder judeo-christlichen Märchengestalten, Engel, Erzengel und so weiter werden auf die Erde kommen und uns retten. Ist es tatsächlich so? Nein, natürlich nicht. Und wann kommt denn endlich das Wassermann Zeitalter? Nun, das ist ganz einfach. Das Wassermann Zeitalter wird erst in 432.000 Jahren eintreten. Und das erkläre ich Ihnen jetzt, warum. Nun. Das ist die Sonne. Das ist unsere Erde. Das ist die Ekliptik, also die Umlaufbahn oder die Ebene, auf der sich die Umlaufbahn um die Sonne befindet. Und unsere Erde, wenn man jetzt äh, perpendikular eine Achse hier einzeichnen würde, dann ist die, der geografische, äh, die geografische Achse, äh, die Drehachse der Erde um 23 Grad geneigt. Und das ist auch der Grund, warum wir wenn die Erde sich beispielsweise in dieser Position befindet, warum wir auf der Nordhalbkugel Sommer haben, weil eben die Nordhalbkugel direkt angestrahlt wird. Und wenn die Erde äh, sich einmal um 180 Grad um die Sonne gedreht hat, oder sind das 360 laut Annalena Baerbock? Hm, ich bleibe doch bei 180. Wenn sich also die Erde um 360 Grad um die Sonne äh, 360, 180 Grad um die Sonne gedreht hat, dann steht die Achse praktisch oder neigt die Achse die Erde in dieselbe Richtung. Das heißt, hier wird jetzt die Südhalbkugel angestrahlt und dementsprechend haben wir auf der Nordhalbkugel Winter und auf der Südhalbkugel haben wir Sommer. Und nein, die Erde ist nicht flach. Äh, jetzt ist es so, dass diese Achse nicht Starr ist. Sie bewegt sich ebenfalls. Und eine komplette Drehung dieser Achse um 360 Grad, oder sind das 180? Ne, 360, genau. Eine komplette Drehung dieser Achse dauert in etwa, ich sag mal abgerundet, 26.000 Jahre. Und dementsprechend verschieben sich auch vier wichtige Punkte auf der Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Wenn man jetzt, wenn man jetzt beispielsweise unser, unser Planetensystem von oben betrachtet, dann sehen wir hier die Sonne, hier sehen wir die Erde. Und am Tag der frühlinghaften Tag und Nachtgleiche, wenn wir eine Linie ziehen, das heißt zwischen der Erde und der Sonne und diese Linie verändern bis zu den jeweiligen Gestirnen, dann werden wir feststellen, dass die frühlinghafte Tag und Nachtgleiche tatsächlich bei 6, noch was Grad Fische liegt. Und diese Energie, die an dem Tag der frühlinghaften Tag- und Nachtgleiche auf die Erde kommt, diese Energie bestimmt unter anderem bestimmte Prozesse auf der Erde. Das heißt, wir befinden uns immer noch im Fischezeitalter. Und zwar sind wir da noch voll drin. Wir sind noch der Frühlinghafte, der, der Punkt der frühlinghaften Tag- und Nachtgleiche befindet sich immer noch bei 6, noch was Grad Fische. Und dieser Punkt, weil eben die Erdachse nicht starr ist, weil sie eben wandert, eine komplette Umdrehung in 26.000 Jahren macht, dann können wir ausrechnen, wann dieser Punkt den Wassermann, das Wassermanngestirn erreicht, und zwar 30 Grad Wassermann. Und das ist ganz einfach. Die Präzision läuft mit einer Geschwindigkeit von einem Grad in 72 Jahren. Das bedeutet, wir runden jetzt mal ab. Wir nehmen, wir sagen 6 Grad mal 72, dann sind wir bei 432 Jahren. Das heißt, das Wassermann-Zeitalter wird erst in 432 Jahren anfangen. Das ist jetzt aber nicht so wichtig für uns hier auf der Erde. Natürlich ist das ein wichtiger Zyklus. Natürlich ist das ein wichtiger Zyklus. Aber das, der wesentlich wichtigere Zyklus, in dem wir jetzt stecken, das sind die Yugas. Also es gibt vier Yugas. Satya-Yuga, Treta-Yuga, äh, Dvapara-Yuga und die Kali-Yuga. Und die Hintergrundenergie für alle Zeitalter, für die nächsten 400 noch was, 1000 Jahre, das ist die Hintergrundenergie des Kali-Yugas. Und unsere Aufgabe ist es, nicht von hier zu verschwinden, indem wir zu irgendwelchen Göttern beten und sie darum bitten, uns von hier wegzunehmen, sondern... Unsere Aufgabe ist es, in der Kali-Yuga bestimmte Charaktereigenschaften zu entwickeln. Es heißt in den Veden, in der Kali-Yuga werden die Seelen der Götter geschmiedet. Das heißt, indem wir bestimmte Prüfungen bestehen, indem wir Dharma praktizieren, wenn die gesamte Welt Adharma praktiziert, dann können wir sehr schnell evolutionieren. Es geht also nicht darum, dass jetzt irgendwelche galaktische Föderation des Lichts oder irgendwelche fünfte Dimension oder sonst irgendwas kommt. Es geht darum, dass wir unser Dharma praktizieren. Darum geht es. Und dafür ist die Kali-Yuga da. Und die Kali-Yuga ist unter anderem auch dafür da, dass die Seelen, die es wollten, hier alles ausprobieren können, was sie wollen. Denn in den anderen yugas beispielsweise im, im Satya-Yuga oder im Krita-Yuga, sagt man auch, gab es mächtige Könige, mächtige Kshatriya, mächtige Brahmanen, die darauf geachtet haben, dass alle, Einwohner eines bestimmten Landes oder Staates das Karma praktiziert haben. Sie haben das richtig eingefordert. Und jeder, der sich auf eine verbrecherische Art und Weise benommen hatte, wurde hart bestraft oder er wurde verbannt. Dann haben die, einige Menschen gesagt, einige Seelen haben gesagt, ah, das ist uns hier irgendwie zu hart. Wir wollen mehr Kreativität. Und dafür hat Gott, der Allmächtige, das treta geschaffen. Da wurden bestimmte Tugenden, in der Gesellschaft weniger. Das heißt, es gab bereits äh, äh, Menschen, die sehr viel Schwachsinn anstellen konnten. Und äh, da gab es auch wiederum Seelen, die gesagt haben, ja, auch das ist uns irgendwie zu streng. Wir wollen noch mehr Freiheit. Wir wollen noch mehr ausprobieren. Dafür hat Gott gesagt, äh, oder dann hat Gott gesagt, dafür gibt es die Dvapara-Yuga. Zum Ende des Dvapara-Yugas waren die Kräfte, die Dharma praktiziert haben, in etwa gleich auf mit den Kräften, die Adharma praktiziert haben. Und auch in Dwapara-Yuga gab es Seelen, die gesagt haben, ja, das ist uns nicht kreativ genug. Wir wollen noch mehr Freiheit. Und da hat Gott gesagt, ihr wollt noch mehr Freiheit? Hier habt ihr die Kali-Yuga. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Aber ihr müsst für alles bezahlen. Das Gesetz des Karmas wirkt auch in der Kali-Yuga. Und wir Menschen, wir haben uns den Teil sehr gut gemerkt, wo Gott gesagt hat, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Und den Teil, mit dem ihr müsst für alles bezahlen, den haben wir erfolgreich, erfolgreich vergessen. Und jetzt jammern die Leute rum, weil es ihnen so schlecht geht. Sie haben sich selbst in diese Situation hineingeritten. Sie haben selbst Adharma praktiziert. Sie haben selbst degenerative Prozesse in ihrem Leben in Gang gesetzt. Sie haben die Druiden, die Kräuterfrauen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, als sich die perverse Sklavenreligion Christentum in Europa einparasitiert hat. Und jetzt jammern die Leute rum. Jetzt warten sie alle sehnsüchtig auf das Wassermannzeitalter. Das Wassermann wird im Kali Yuga überhaupt nichts verändern. Das ist absolut egal, welches Zeitalter wir haben. Es unterscheidet sich nur die, ich sag mal so, die Farbe des Zaunes, der uns umgibt. Das ist alles. Was wichtiger ist, dass es in den großen Yugas die Einwirkung anderer Yugas gibt. Beispielsweise, es gibt die Einwirkung des Satya-Yugas im Satya-Yuga. Also das heißt Satya-Yuga im Satya-Yuga. Es gibt die Einwirkung des Treta yugas im Satya-Yuga. Und genauso verhält es sich mit dem Kali-Yuga. Es gibt die Kali-Yuga in der Kali-Yuga. Also sehr schlecht in sehr schlecht. Oder sehr schwer, in sehr schwer. Und es gibt auch die Einwirkung des Satya-Yugas in der Kali-Yuga. Und äh, da scheiden sich die Geister, ähm, oder da scheiden sich die Meinungen äh, vieler Astrologen und vedischer Experten, welche Einwirkung jetzt stattfindet, welches Yoga wirkt jetzt in das Kali-Yuga hinein. Bei einem sind sich, doch, sind sich jedoch alle einig, und zwar, dass diese Einwirkung ziemlich kurz sein wird. Ich meine, wenn man, es, äh, wenn man es dahingehend betrachtet, dass der Mensch innerhalb von 1000 Jahren vielleicht zwei, drei oder vielleicht viermal inkarnieren kann, wenn wir sogar davon ausgehen, dass die Einwirkung vielleicht 10.000 Jahre sein wird, äh, kann der Mensch in dieser Zeit vielleicht zehnmal oder 20 mal inkarnieren. Aber bei der heutigen Geschwindigkeit der Degeneration, der Degradation einer Gesellschaft ist das nicht viel. Das heißt, wir müssen jetzt die Chance nutzen, diese Gesellschaft zum Besseren zu wenden, nicht auf irgendeine galaktische Föderation des Lichts zu warten, sondern selber anzupacken. Aber dazu müssen wir bestimmte Eigenschaften entwickeln. Und äh, aktuell mit dieser Bevölkerung da draußen, da ist nichts zu machen. Man sagt ja, oh, wir müssen alle aufklären, aufklären, aufklären. No. was gibt's denn da aufzuklären? 2020 gab es in Berlin eine große Demonstration, ich glaube im August. Da kamen eine Million Menschen zusammen. Eine riesige Armee, möchte man meinen. Aber seien wir mal ehrlich, geehrte Zuschauer. Was interessiert es den Metzger, wenn Schlachtvieh demonstrieren geht? Ich weiß, das ist hart gesagt. Ich habe Respekt vor jedem Menschen, der damals in Berlin gewesen ist. Wirklich, wirklich großen Respekt. Er hat seine Zeit, seine Energie, sein Geld aufgewendet, um gegen diese Maßnahmen zu demonstrieren, die damals gewesen sind. Aber wenn es diesen Menschen an bestimmten kämpferischen Charaktereigenschaften mangelt, dann können die so viel demonstrieren, wie sie wollen. Ich gehe manchmal am Deich spazieren und da grasen Schafe. Und wissen Sie, jedes Mal kommt mir der Gedanke, wenn jetzt der Metzger kommt, was werden diese Schafe machen? Die können sich zu einem Haufen versammeln und sagen, hey, wir haben auch Rechte, wir wollen leben. Gehrte Zuschauer, glauben Sie, der Metzger wird diese Schafe verschonen? Nein, natürlich nicht, er wird sie abschlachten. Und erst wenn sich diese Schafe in Wölfe verwandeln, erst dann werden sie den Metzger auseinanderreißen. Verstehen Sie, was ich sagen will? Und dieses Wissen, wie man sich aus einem Schaf in einen Wolf verwandelt, das gibt es nur in der vedischen Kultur. Ich nenne Ihnen ein einfaches Beispiel. Schauen wir uns die Bibel an. Da sagt Jesus, ich weiß nicht mehr, wo das ist, wenn man dir in die Fresse schlägt, dann halt die andere Wange hin. Oder wenn man dir dein oberes Hemd wegnehmen will, dann gib auch dein unteres Hemd. Oder noch so eine Perle von diesem Schizophreniker. Wer seine Mutter und seinen Vater nicht hasst, wird in mein Reich nicht kommen. Tolle Familienwerte predigt dieser Schizophreniker, nicht wahr? Und jetzt schauen wir uns einfach nur eine Passage aus der Bhagavad Gita an. Oder eine Schlocke oder ein Gedicht. Zwei riesige Armeen stehen sich gegenüber, die Pandavas und die Kauravas. Und der Krieger Arjuna, als richtiger Krieger, er möchte natürlich das Blutvergießen verhindern. Er sieht, dass in den gegnerischen Reihen seine ehemaligen Freunde, seine Lehrer, auch seine Verwandten sind, die in das Lager gewechselt haben, die gegen das Dharma sind, die Adharma praktizieren. Und er ist in sich zusammengesunken. Er hat gesagt, ich will nicht kämpfen. Ich will, ich will diesen Kampf nicht führen. Lieber werde ich getötet, als dass ich jemanden von meinen Verwandten, Bekannten oder meinen ehemaligen Lehrern töte. Und dann kam Krishna zu ihm und Krishna sagte, Arjuna, du bist ein Krieger. Du musst das Dharma verteidigen. Wenn du jetzt vom Schlachtfeld gehst, dann wirst du deine Ehre verlieren. Dann werden deine Krieger dich missachten oder verachten. Du wirst du und deine Familie, ihr alle werdet eure Ehre verlieren. Es ist wesentlich wichtiger, das Dharma zu praktizieren als in irgendwelche, das, ich gebe das jetzt nicht sinngemäß, nicht wortgemäß wieder, sondern sinngemäß. Es ist besser, dass, es ist wesentlich wichtiger, das Karma zu praktizieren, als sich an irgendwelchen Sentimentalitäten aufzuhängen. Und jetzt vergleichen Sie mal diese zwei Philosophien. Das war nur ein Beispiel aus der Bhagavad Gita. Nur ein Beispiel. Welchen Charakter fördert dieses Buch? Es fördert einen Kämpfer, also jemanden, der das Karma praktizieren möchte. Jemanden, der göttliche Gesetze achtet und diese göttlichen Gesetze in diese Welt bringt. Und auf der anderen Seite haben wir diese, diese dämliche, dumme, feige, schwache Philosophie des Christentums. Und auf dieser dummen, feigen, schwachen Philosophie des Christentums baut fast die gesamte deutschsprachige Esoterik-Szene auf. Und die Energie des Jesus Christus wird kommen und das Wassermann-Zeitalter wird kommen und wir werden alle in die fünfte Dimension durch einen Arschtritt katapultiert. Ja, die meisten Menschen werden mit einem Arschtritt katapultiert, aber nicht in die fünfte Dimension, sondern in den Tod. Weil so wie es jetzt läuft, wird es keine fünfte Dimension geben. Dann werden die Menschen abgeschlachtet. Und diese Satanisten, also diejenigen, die Yahweh dienen, Yahweh ist ein mächtiger, De ich weiß nicht, ob er mächtig ist, auf jeden Fall ist Yahweh ein Dämon, der in der Kali-Yuga ziemlich viel Macht hat. Aber diese Macht ist wird dann beschränkt, wenn die Menschen anfangen, Karma zu praktizieren. Und dieser Dämon ernährt sich vom Gawach. Gawach, das ist die Energie, die durch Leid ausgestoßen wird. Und jeder soll sich selbst überlegen, ob er weiter auf das Wassermann-Zeitalter wartet, oder, noch 400 Jahre übrigens, 432 um genau zu sein, oder ob er anfängt, das vedische Wissen zu studieren, ob er anfängt, an seinen Charaktereigenschaften zu arbeiten, ob er anfängt, seinen Mitmenschen zu helfen, kämpferischen Kampfgeist zu entwickeln oder, einen, oder kämpferische Charaktereigenschaften zu entwickeln, um dann letzten Endes die, diese Gesellschaft von der Unterjuchung dieser Judenmafia zu befreien. Die Wahl liegt ganz bei ihnen, ob sie auf das Wassermann-Zeitalter warten wollen oder ob sie jetzt äh, in sich bestimmte Charaktereigenschaften entwickeln wollen. Aber dazu ist es essentiell zu verstehen, dass das Christentum eine Sklavenreligion ist. Lesen Sie dazu den, den, das übersetzte Buchfragment aus der russischen Sprache, übersetzte Buchfragment, die russischen Götter schlagen zu. Ich werde das in der Videobeschreibung verlinken. Das heißt, man muss sich zuerst von dieser Sklavenreligion lösen. Das ist wie beim Panchakarma in der Ayurveda. Das heißt, der Körper wird zuerst von Toxinen gereinigt, um dann wertvolle Kräuter aufzunehmen. Genau, hier, genau so ist es auch hier. Man muss sich von diesen mentalen, geistigen Giften, die in uns durch abrahamitische Religionen hineingetrichtert worden sind, man muss sich von diesen Giften befreien. Und erst dann kann man die vedische Kultur so richtig annehmen und sich in diese Kultur so richtig hineinversetzen. In diesem Sinne, geehrte Zuschauer, auf Wiedersehen.